And и от Шарля Суне. Парич Vier, wir so sind ein bisschen ja. Ja, <Gülüyor> gute Leistung. 7 ach <Gülüyor> Vielen ja. Fall So schlag genommen. Ich bin da, wenn man gesprochen hat. Sie sehen das kommt Fokus. Pass, <lacht> <lacht> <lacht> er ist ein, das ist Er will der X, 18, das Sagt zu. <lacht> F C 2 2 3 4 5 6 In dem Augenblick nicht, oder Nee. Ist genau dieselbe Drehung? Nein. Genau dieselbe Drehung. Genau dieselbe. Und scheiße. Ja. ja. Nächsten